So, jetzt geht's hier weiter In eine Höhle Sehr interessant Flussgrundhöhle Auf geht's Dann mal los Sagst du so einfach? Ich fühle mich nicht so gut. Ernsthaft? Ein Kampf gegen Banshee. Drei Stück. Neue Technik. Fiese Falle. Das hier wird mich beschützen. und oh nein, das war ein krokodil drin. Dann müssen wir ihn in die Ruhezone stecken. Erwischt. Komm Freddy, auf zu weinen. Mach ich eine gute Figur. Blitz. Neue Technik. Blitz. Anders als bei Pokémon macht das sogar Damage. Sprungi. Nice. es hat einen gewichtigen Grund gehabt, warum ich erst jetzt hier bin nicht vorher schon okay, die hat aufgehört zu weinen das ist gut und zwar weil die gegner sonst mit nur drei leuten zu schwer wäre wir könnten zwar wir hätten zwar schon nach dem äh, waldboss sage ich mal hierhin kommt aber ich wollte erstmal den rest alles durchmachen weil das hier ist so ziemlich das ende dieser dieses anfangs <lacht> ja ja, Blitz macht keinen Sinn. Deshalb. Feuer. Weil sonst treffen wir nur eine Person. sich lieber Feuer ein. Das macht sowieso mehr Damage, meine ich. Erste Snackpause. mp bonbon yum, yum, yum, yum, yum. Ja, neue Technik. Kleiner Snack. Endlich kocht er mal. Yum, yum, yum. Ist ist einfach so, eine Donutfalle donut so. <lacht> Feuer! so. Feuer! Oh! Ich brauche einen Streuer. Kein MP mehr. Der ist schon leer. Ist schnell. Okay, let's go. Ziemlich. Nein, Danny die Oh, das war schon. Na dann ist ja geil. <lacht> <mit> Sein Gesicht. <lacht> ich hab's heul nicht, ich sperr. So, Freddy ist nun auch Level 4 und erreicht heiße Haue. Gib einem Gegner mit glühend heißer Bratpfanne Saures. Und Bonuserfahrung: 24. Die kriegt Freddy. Und bungee träne halten. Schön. Ich freue mich aufs Bett. Alles in Ordnung? Hm. Wollen wir zur Kiste? Oder weiter mit der Story? Zur Kiste! Gib mir die Schätze! Ich habe keine Lust. Ich werde es verkraften. Hey, du hast ja ein neues Outfit. Sieht tot schick aus. Ah, <lacht> vielen Dank. Das Kompliment kam gut an. Tatsächlich, diese Roma würde ich auch im Real Life tragen. Bei so einer, keine Ahnung, wenn das so ein Cosplay wäre oder so. Das ist schon eine ziemlich coole Robe, Muss schon zugeben. Steht ja eben Bild von Mike. Alles Paletti. Das habe ich eigentlich nicht mehr gehört. Bing, bäum, bäum. Übrigens nach dieser Höhle hier wird übrigens die Demo zu Ende, meine ich. Also nach ist alles blind. Bam, nice. Hold this down. Komm Stech. Damn, nice. Nicht weinen. Nice. Bäm. Wieder leben die noch. Und auf zu leben, Mann! Feuer! Nein, nicht wein, nicht wein. Gut. Nice. Schon über 40. Juckt die nicht. Ah, juckt das nicht, dass sie ein Wein. Cool. Das war's dann wohl. Schön. Essen bekommen. Ein Gasthaus. Warum auch immer ein Gasthaus hier in der Höhle ist. Naja, was soll's. Nehmen wir mit. Du musst einen Brief erhalten. Lieber Mike, ich bin es, der Bürgermeister. Mir zittern noch immer die Hände vor Angst. Echt schwer, so Briefe zu schreiben. Dein Professor Eich. Vier Ausflugstickets. Danke. Die sind echt wertvoll, die Dinger. Und die Nähe wächst. Law! Level 3. Jetzt können sie sich auch gegenseitig warnen. Schön. Eigentlich können wir es so lassen, wie es gerade ist. Eine Profi-Uniform. Ja, komm, hol's dir. Farbe. <lacht> Sieht dumm aus. Keine Ahnung, nimm sie in Rot. Danny will einen scharfen Dolch. Immer noch. Ja, komm, hier ist nochmal die Chance. Verkacke es diesmal nicht. Gut. Sieht cooler aus. Nice. Schön. Mehr Damage. So, Mike kaufe ich nochmal die Banane. Da haben wir nämlich schon ein paar verbraucht. Dann kann ich mir wieder eine Banane kaufen, ne? Schön. Ähm, Mama. Essen erstmal. Obwohl, warte, beim Ausflug kann man ja auch Essen bekommen. Darum machen wir erstmal Ausflug. Können so viele von denen machen. Mhm, aha, Angel Ausflug, Kino und Strand. Geht ihr beiden doch mal zum Strand. Wollen wir an den Strand? Maike, nun komm schon! Um Himmels Willen! Guck mal, eine Flasche! Da steckt ein Zettel drin! Eine Flaschenpost? Nun mach sie schon auf! Vielleicht ist es eine Schatzkarte? Wie spannend! Ja. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Ich dachte, es kommt so eine Einkaufsliste. Aber ist auch gut. Ach, immer diese Bonbons. Ich will die nicht! Ach, mein Gott. Keine Ahnung. Dann, äh. Wechseln wir mal. Ich würde gerne mit Freddy in Kino. So macht man das nicht. So. Oder? Nee, andersrum. Nee, nicht doch. Ach, keine Ahnung, egal. So, gehen wir mal in Kino. Mit Freddy. Der will einen Film mit uns schauen. Lass uns zum Kino gehen. Komm, renn schnell. Du, du, du, du. Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen mit Überlänge. Muss das sein? Einen lang. Warum, sind die so, warum ist Freddy weiß. Endlich vorbei. Der Film war echt lang. Wir haben nur geschlafen. Ja. Huch! Das war bloß ein Traum. Nice. La. Schön. Benji, Tränen. Du, du. Machen wir das mal so. Nein, warte, ich wollte mit Danny noch ein bisschen chillen. Kann ich mit Danny Ausflug machen? Komm, Danny, wir machen Angelausflug. Komm, ich will mit dir Leveler erreichen. Lass uns angeln gehen. Ein toll! toller ein Ausflug. Mike, du Scherzkeks. kein glück bisher Oh, hat was angebissen es war ein lachs ein echter Kavenzmann! nice können wir den fisch mitnehmen und essen jetzt sind wir bekannte und kümmern uns umeinander toll das ist doch toll. Und Schleimgelee erhalten. Gut, jetzt kann ich auch noch ändern. Jetzt äh, würde ich sagen, wieder so. Nein, warte. Hm. Hm, hm, hm, hm. hm, Schwer zu sagen. Behalten wir das Ticket doch einfach erstmal. Futter ein bisschen. Und dann können wir auch noch mal schauen. Ähm. Er hat das noch nicht probiert. Alle außer du. Gelee. Komm Danny, probier's mal. War ganz gut. Okay. Dann, äh, die ganzen Banshee-Tränen könnt ihr alle noch mal probieren. Freddy mochte es. Michael? ist Nicht so sehr. Und ich meine, ich habe doch schon bei mir ausprobiert. Aber ich kann es trotzdem mir noch mal geben. Wir mir hat's geschmeckt. Okay, nice. Gut, machen wir weiter. Ist lange hier aufgehalten, machen wir weiter. Hier dun, dun, dun, dun, dun. wollen wir dann eigentlich die Truhe schnappen? Ich will diese Höhle noch in dieser Folge fahren. Die werde ich kriegen, deshalb beeilen wir uns mal. Auf geht's. Das Frühstück war heute echt lecker. Am liebsten würde ich mich verzehren. Was, was, <lacht> was habe ich richtig gelesen? Egal, was ist da drin? 280 Gold. Nicht schlecht, Herr Specht. Mehr gibt's ja nicht. Ich brauch was zu futtern. Oh, ne, hier ist die richtige Kiste. Ein rüstchen uni Eine Rüschen-Uniform. Oh, wie süß für den Freddy. Oh. Nur so Pastellfarben. So helle. <lacht> Geil. Ja, komm, nimm es dir. Gönn dir, Freddy. Süßer kleiner Freddy. Frederik. <lacht> Knuffig. So, und da haben wir ein Gasthaus gefunden. Schön. Oh, was besprecht ihr denn da? Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Ich bin gleich wieder da. Äh, warte, was? Tada! Na, was meinst du? Man erkennt dich kaum wieder! Nein, du hast es jetzt nicht ernsthaft auf geändert! Oh, Alter, ich habe gerade voll Angst, dass es das wirklich ändern würde und, und dass ich ihm das sage. Bitte änder dich nicht. <lacht> Nein, Freddy, du behältst die Uniform. Ich kaufe jetzt keine neue mehr. Komm, let's go. Wir machen weiter. <lacht> wir haben so, wieso haben wir keine Bananen mehr? So, okay. Komm, auf geht's. Let's go. Leggo. Voll Voraus. Hey ho. Aber leider wird uns noch jemand begrüßen. Und das ist ein Banshee mal drei eine Falle legen. Perfekt. Wir machen wieder Blitz. Bam. Ich spulen das ein bisschen vor. Den Kampf hatten wir schon mehrmals. Oh, das ist aber nicht gut. Wir sollten... Oh, nice. Ich habe Freddy gewarnt. Wir sollten Michael in die Sicherheitszone schicken, wo sie gerade am weinen ist. und oh, uns zwar gewarnt, aber es hat nicht gebracht. Überstürzen. Aktive Aktion. Auf geht's. Wow! Oh! Aua. Er hat mehr Damage gemacht als sonst, aber hat, war das wirklich worth it? Er hat sich da so getan. Hm. Keine Ahnung, Mann. Vor Freddy angeben. Aha. Blitz! Bam! Nicht übel! Neue Technik! Heiße Haue! Wow! Bam! Schön. Erwischt. Und BAM! Das war's. Banshee-drehen-Sternchen. Schön. Können wir bitte das langsamer machen? Okay. Diesmal gehen wir natürlich nach rechts. Wir waren aus der Höhle raus hier. dumm didel, di. Danny verblüfft mich immer wieder. Sag Freddy, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo! Oh, lass ihn hören! Gib den Schlachtruf von Freddy ein. Ähm. Okay. Er äh, lacht einfach so rum. <lacht> meine, ich habe meine FNAF-Folge auch so genannt. <lacht> Ui, der ist cool! Die benutzt er auch, wenn er pissen geht, aber darüber reden wir nicht. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Noch gebe ich nicht auf. Puh, ein weiterer Gegner möchte uns hier stürzen. Es sind ganz viele apfel -Gilies dieser ist am besten dabei, weil er kann alle auf einmal angreifen. Nein! Das lasse ich so nicht gel sitzen. Und ich merke gerade, die Streuer sind nicht nach jedem Kampf, sondern nach jeder Session. Nach jedem Weg, den man gegangen ist. Wieder aufgefüllt. So, jetzt können wir wieder Blitz einsetzen. Am besten in der Mitte, damit alle getroffen werden und ich alle sterben. Oh, das trifft nicht alle, sondern nur die in der Nähe. Oh, hätte ich das gewusst. Verträumt. Bam. Egal, wen wir treffen. Die müssten jetzt eigentlich sofort sterben. Wieso Falter. Wie, so Falte, wie so ganz viele Falter eigentlich. Und so alle ein äh, Gesichtsteil. Oh, er trifft beide. Was? Der stirbt davon nicht? What? Das geht so aber nicht. Ha! Mit dem Schlagstock. Alle Level erreichen Level 5. Schön. Schützender Schild. Konzentriere. Konzentrierte Verteidigung schützt dein Team vor Schaden durch Angriff. Nice. Mopsen gelernt. Versuche dem Gegner snacks zu stehlen. Klappt nicht immer. Und für Freddy auch ein Level-Up. Nice. Da hat sich doch gelohnt heute. Haben wir genug HP-Bananen? Ob man hier wohl Sendeleckereien findet? Wer weiß. Wir finden auf jeden Fall mehr Monster. Hier sind wirklich viele. Oh nein. Das wird mal wieder was. Ha! Ich setze natürlich Blitz ein. Hier ja, gegen dich. Bam! Nicht Hübel, oder was? Du, du, du, du, du, du, du, du. Heiße Haue. Will Danny beeindrucken? Bäh. Verträumt. Haha. Spielt mit den kleinen Slimes rum. Und Danny will angeben. Weggeswiped alle, Und wohl nicht alle, alle Ein paar leben noch. Muss uns drum kümmern, Leute. Komm, wer macht den anderen Slime weg? Die macht es schön gemacht. Freddy macht wirklich viel mehr Damage. Schön aufgepasst. Hä, Augenblick mal, da liegt doch irgendwas. Eine Banane. Schön. Und ein Gasthaus. Endlich gefunden. Wie denn geht das hier noch? Voll lange jetzt, diese Höhle. Du hast zehn unterschiedliche Arten von Monstern in Metopia besiegt. Cool. Du hast Level 5 mit der Klasse Krieger erreicht. Oh, ich weiß, wie das ist. Ja, und Magier. Und Dieb. Und Koch. Schön. Du hast jetzt 50 Leute gerettet. Die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt statt 20, satte 25 HP verstreuen. Hohoho, ho, ho. die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Mythopia. Und nun widme dich wieder dem besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bums behältst du, wenn du 100 Leute gerettet hast. Also, hau rein. Hohoho. Ho, ho. Machen wir. Wacht auf hier. Machen noch ein bisschen. Was geht denn da oben ab? Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Freddy imitieren. Was? Hahaha. <lacht> Fast wie echt. Yay! No! Level 5 bekannte. Wir können uns loben. Überschütte deinen Freund mit Komplimenten. Das tut so gut. Oh, süß. Bitte bitte schlimm 3. Ich müsste mich eigentlich mal mit Freddy Ach oh man, Freddy und Danny können sie aber noch nicht so gut. Komm, dann muss man einen Ausflug helfen. Macht einen Ausflug, ihr beiden. Wollen wir den Strand? Toller tag von ein Ausflug stimmt's? Erwischt. Was macht am Strand am meisten Spaß? Tauchen gehen! Sonnbogen bauen! Das Ist man am Strand am liebsten? Eiscreme, Eiscreme. Jetzt habe ich Lust auf Eis. Da ja, lass uns eins kaufen. <lacht> die Blicke von den beiden. Nice, endlich die Nähe weg zwischen den beiden. Auf Level 3. Hat lang genug gedauert. Schön. Ein Felsenschoki nehmen wir dafür mit. Nice. So jetzt können wir mal wieder tauschen. Müssen wir wieder mit Freddy chillen. Du kannst mit Michael chillen. Ja, passt doch. So und ich Pünktchenrobe, Uniform, Outdoorkluft. Da kommt. holen wir denn das? Ich finde mir und Freddy reicht das eigentlich noch, was wir so haben. Das können wir ja in der nächsten Folge oder so ändern. Nein, das habe ich aus Versehen in irgendeine Farbe genommen. Ah, das wollte ich nicht gleich ändern. Moment, kann ich das nochmal ändern? Ausrüstung. Das war nicht gewollt. Kleidung. Ja, kann ich. Okay, gut. Nimm das. Genau. Genau, das passt. Genau. Genau. Und dann gehen wir noch kurz futtern und dann gucken wir vorbei, ob wir noch irgendwas weitermachen können. Oder ich beende einfach hier die Folge... Ah, dann gucken, glaube ich, noch vorbei, was wir so machen können. Banshee Tränen trinke ich mal. Lecker. Felsen kann kann mit Danny essen. Was? Wow, die mag er nicht. Danny und da war kein Schoki. Ja, das, das wundert mich schon irgendwie. Du ist die Watte. Und du ist das Schleimbaby was Neues probieren hier bei den Leuten. Das haben alle gegessen. Und jetzt, bevor ich die Folge wende, können wir noch kurz vorbeischauen, wie es gerade so aussieht. Ne? 70 verschiedene Lieder gehört. Ja, cool, I guess. Kann mir gar nicht so vor. Nice, wir haben alles durch. Aber ich gehe in die falsche Richtung, weil mein Stick anders driftet. Trotzdem wird mir die Katzen gezeigt, die eigentlich erst gezeigt werden soll, wenn ich nach rechts lang gehe. Naja, wie auch immer. Wir sind durch aus der Höhle. Und in der nächsten Folge werden wir rausfinden, was es hiermit auf sich hat. Und vielleicht... Oh wow, man kann hier einfach ins oh. Und vielleicht können wir auch nach oben durch Papyrus und dann zum Schlossgarten. Bis zum nächsten Mal!